Okay, bist du bereit, Aldi? Ja, Kann ich starten? Ja. Jetzt mal ehrlich, kann ich starten? Hast du auch nicht auf äh? deine Tastatur? Nein, meistens. Okay, ich starte jetzt. Äh, können wir nochmal die Taktik ausprobieren mit. Äh, äh alle Babys sammeln, bitte? Das wird sonst Ein nichts. Einfach verbrennen, Alter. Wir, äh, sicher? Ein, Ein verbrennen. Okay, okay. Warte, einmal kurz gucken. Wir haben wirklich neun Babys drüber. Oh. Da siehst du es ja. Them Babys down. Baby, Baby, Baby, uh Check this out of the house. It looks like there's an entrance into the basement. Also dieses. Äh, Was? Ähm, Was denn? Die ist schon wieder über uns. Ja, sie ist bei mir. Sie ja. ist direkt bei mir. Hier warte, guck. Oh Junge, er schreibt mich nicht so. Hier, Hier ist sie. Warum ist die so sauer? Ich weiß nicht, aber ich geh nochmal runter. Obwohl wir nur hier hoch können, oder nicht? Wir können doch nur hier hoch. Kommt sie, jetzt, kommt sie jetzt hier runter? Ja, komm, dann lass sie mal hier wegführen. Eine Runde. Weil wir können nur daher. Jo, kommt ciao. Da schon ah! Ich bin oben jetzt. So, ich guck mir jetzt oben um. Ich hab ein gutes Baby. Eine Tür, die aufgeht. Sie kommt hoch zu dir. Okay, ja, dann komm hinterher. Die ist langweilig. Ja, komm hinterher. Jetzt kommt sie mir wieder hinterher. Okay. Such halt nach dem Schlüssel, der ist gerade wichtig. Ja, sie will mich. Ich hab, ihn. Ich hab den Saalschlüssel, ich mache überall die Türen auf für den Saal. Ja, ja, ich lenk's sie hier unten ab. Ja, komm gleich hoch, wenn du möchtest. Das ist alles offen. So ziemlich. So, nächster Schlüssel war jetzt schon Dachboden oder welcher? Weißt du das noch? Ich komme hoch Ja Weißt du noch welcher Schlüssel als nächstes? Äh... Saalschlüssel... Wo hast du die Schlüssel her? haben Äh, der lag draußen Der lag genau draußen Wir brauchen ein Schlafzimmer? Hier bin ich, ich bin hier, ich bin hier, hi ja, hab, komm Ich, mal ich hoch. hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, Schlafzimmer, hab ihn Dann komm mal ran hier Ja nochmal mal auf Nice Und dann... Da ist gutes Baby ich Mach hier mal yes. alles auf, noch genau. Ja, habe ich So, dann können wir hier auf den Dachboden Nee Wir brauchen Dachbodenschlüssel und der wird hier oben glaube ich nicht liegen Wir brauchen Kellerschlüssel erstmal Nee, der Kellerschlüssel ist oben am Dachboden Der ist da oben drin okay, stimmt. Hier, komm mal ran, hier kannst du Schlüssel aufmachen Mhm Lass mal auf die andere Seite Komm mal her. Hier, Saalstuße. Okay, Saalstuße. Hier ist ein gutes Baby. Ja, hier ist aber auch noch nichts. Äh, hier, da ja, ist ha, Hab ihn, okay, Dachbodenschlüssel, let's go. Aber Schla das, das, das war Schlafzimmerstuße, was du jetzt hast. Ne, ich habe jetzt einen Dachbodenschlüssel, stand da unten. Echt? Ja, ja, ich hab ihn, alles gut. So, wir können jetzt anfangen. Dann lass mal böse Babys sammeln und unten erstmal wieder hinlegen. Jetzt mal ganz ehrlich. Nein, ich. aber ich will, ich will das Spiel gewinnen. Wollen, Alter. Ich auch, den instant verbrennen Okay, also willst du das noch ein paar mal spielen, das Spiel? Ich renne dem Baby jetzt hinterher, Alter Okay Ja, willst du das Spiel noch ein paar mal spielen oder durchspielen? Mir Egal Okay Dann können wir gerne jetzt schon verbrennen Komm hier runter Ich renne dem Baby hinterher Okay Die Babys sind alle retardet, Alter. Okay. Also nee, nicht, lass mal wirklich nicht verbrennen. Ich, ich will das halt wirklich mal durchspielen. Ja, dann lass die doch verbrennen. <lacht> Aber dann schaffen wir das nicht, wir sind zu kacke. I tell you. Wir schaffen das nicht, weil wir Aber kacke sind. Aber die rennt drin weg. Okay, du suchst, ich bleib hier, ich suche, ich behalte dich, ja. Jetzt rennt's weg! Das Mädchen, oder weg! was? Nein, das Baby ist weggerannt. Okay. ich verbrenne es gleich, wenn es da mal wegrennt. Nein! Doch. Komm, such mit. Nee, die rennen sonst weg, der eine ist schon mal weggerannt. Ah, oh, Mist. Okay. Der ist schon wieder weg! Why you mad? Why you have to be mad? Ich verbrenne den jetzt wirklich, ne? Ja, sie ist eh bei mir. Hm. Hm, hm, hm. Tut, das wird nichts. Wir müssen warten. Warum? Du musst halt helfen. Ja, bin jetzt da. Okay. Also, sie ist bei mir. Habt du dich? Die ist bei mir, Alter. Bist du tot, oder? Ja. Okay, dann komm runter. Hab mir erschrocken. <lacht> komm runter jetzt. Ich warte hier unten. Nein, sie hat oh. mir erschrocken. Ich wade auf dich. Ja, bin da. Hm. Oh oh, hier ist er. Okay, dann renne ich hoch. Haben ein Baby geklaut. Ist ein Böses? Ja. Sehr, sehr schön. Hm. Ich habe auch ein Böses. Ich bring das runter. Wenn ich bis dahin nicht mich. tot bin. Okay, dann komm runter. Ich glaube, wenn man sich opfert, sobald sie sauer ist, ist sie nicht mehr sauer. Ja, und dann können wir wieder eine lange Zeit rennen. ne? Okay, ich verbrenne Baby ja. und dich. mich, nicht. So, Und jetzt müssten wir ich uns opfern lassen, Tür denkst du, ne? Ich sie zumindest nicht mehr so tiltet. Ja. So, ich hab noch ein Baby. Ich verbrenne das direkt nochmal. Sie hat mich? Ja, komm runter. Ich verbrenne direkt noch ein Baby, komm. Nee, sie ist dort in dem Raum. Echt jetzt? <lacht> ja. Was mache ich jetzt? Lass sie gehen. Dann mach Tür auf und lass sie gehen. Das bring ich hier vor die Füße, komm. Alter, und dann Okay gehe zum Dachboden. Ja, sie rennt mir hinterher. Ich bin tot. Ich Bin tot. Okay. Äh, hast du bin Holz? Du hast du Holz? Ich komme runter. Ich wirklich, bin wirklich tot. Ja, ja, ja, ja. Sie ist halt viel zu schnell. Ich wollte ja. wegrennen. Ich habe nach hinten geguckt, aber ne. Jetzt schon keine Der Chance ist mehr. Ja, Ja, ich glaube nicht, bis ich da bin. Ich brauche noch ein bisschen. Ich bin so langsam. Ah ne, ich brauche noch ein bisschen Bin jetzt, komme ich die Treppe runter Aber die falsche, oh Mann. Bist du noch unten? Ja Ja, ich bin jetzt da so, mach schnell, schnell, schnell, Sehr schnell, schön. schnell, Gut. Ich hole mir schon mal Holz, befinden, wenn wir noch mal verbrennen Ach, hier liegt es nicht mehr, ja, du hast es genommen <lacht> Ach egal doch, nicht egal Oh, hier oben, ist alle gehauen. Schlüssel wieder? Ja So, können wir uns jetzt opfern, oder? Ich hab Holz, ja, komm, hab komm. Ich. komm, ich hab Holz Ich hab, hab Holz geopfert. Ich hab Holz, komm runter mhm. huh. Wie viele brauchen wir noch? Noch vier hm. Hm, hm, hm, hm. Ich warte in dem Raum auf, die, auf dich Bin da Und zumachen Ich verbrenne wieder ein Baby Mhm Obwohl, da wird sie aber getiltet sein Ja, dann warte ich noch Am besten verbrennst du das direkt, wenn sie schon getiltet ist Ja, genau Warte so lange, aber ich suche trotzdem noch weiter Hi Hallo Lass, lass mal zum Dachboden Ist hier noch ein gutes? Ja, ich hab ein böses. Ich habe ein gutes. Ich habe ein gutes, ich opfer mich. Wo bist du? Ich opfer nee, mich. Ich habe ein. Oh, ja, Mann. egal, komm runter, komm runter. Komm runter. Ah. Ja, ich war vor der Treppe und hatte ein böses Baby. Ah, Mist. Egal, ich habe auch ein böses jetzt. Aber da steht jetzt hier das Baby. Ja, komm runter. Ich warte auf dich. Hi. Okay. Hammerf ich hol das eben. Ja. Dann verbrennt das direkt auch noch. Sie ist gerade böse, ne? Ja, ja. Ich weiß, wo sie ist und sie wird mich jetzt holen. Denke ich mal. Hä, hey, sie kam hier rein. Ja, eben, geh einfach direkt wieder rein. Nee, ist aus, glaube ich. Nee, ist, ist, ist aus oder an? Ich sehe es gerade nicht, die steht noch vor mir. Aber sie K ist an. Okay, dann komm wieder raus. Aber sie, sie wird mich ja wiederholen dann. Komm raus. Nee, alles gut. Bist ich du raus? Vor der Tür gerade, pass auf. Nein. Bist du immer noch drin? Ja. Okay, nicht gut. Ja, alles gut, ich bin. Ich bin okay. Ja, ah, ich, es, oh, ich hol dich wieder, ne? Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt holt. Auch oh, nicht. Nee. Aber sie ist unter. Ja, mir. sie holt mich. Ja, sie hat mich. Okay, ich komme runter. Lauf ja, ich stand den Teppel, pass auf. ja, ich hab ein gutes Baby, alles gut. Ich komme runter. Hi. Hm. Ach da. Pass auf, sie ja, kommt hier Ja, auch ja, rein, ja, ja, ja. Ich hab ein gutes Baby. Ich warte, bis sie böse wird, dann gebe ich ihr das. Also wenn ich sie hm. dann sehe Hol dir Holz, ne? Hol dir direkt wieder Holz Okay, ich gebe ihr das, ich gebe ihr das Wo ist sie? Sie rennt hoch okay. hab dich verfilzt, Alter Ey, hast du Schlüssel genommen? Ja, ja. Hinter uns, glaube ich Mach mal hier auch Nimm das gute Baby, nimm das gute Aber nicht einfach so geben Hier ist auch noch ein gutes Baby Oh, sehr schön Sie ist hier drin? Irgendwo? Über uns, über uns. Ja. Ja, sie hat mein Baby. Ich renn weg. Ja, hier liegt noch ein gutes hier. Komm mal her, ja, komm her, komm nice, her. Nice. Jetzt zum Dachboden. Wo ist der nochmal? Ich bin schon da. Okay, ich auch. Sie hier müssen noch. Was ist denn hier? Wir brauchen nur noch zwei. Ey, wenn wir jetzt beide ein böse. So, wir behalten da die guten Babys, bis wir beide ein böses haben. Okay? Ja. Wenn wir beide ein Böses haben, dann verbrennen wir Dude, das ist es Ich sag's dir Du hast ein gutes, ne? Ja Okay. Hast du Holz? Nimm dir Holz Okay, lass jetzt wieder runter Hier ist keins Hier ist auf gar keinen Fall eins Dachboden können wir abhaken Okay Hier sind noch zwei gute Babys Haben böses Okay, nicht nehmen, nicht nehmen Oder willst nehmen? Ich hab's genommen Okay, aber ich erst... Nee, mach, verbrenn das erst, wenn ich auch eins habe nicht, Nee, ich, ich warte, bis du unten bist Genau Okay, sie hat, bin, ich, sie, hat mein, mein mich? sie hat mein Gutes genommen, sie hat mein Gutes genommen Sie hat mein Gutes genommen Sie hat mein Gutes genommen Hey, das letzte steht hier drinnen Wo, wo, wo, ich komme, ich komme, wo bist du? Unten Ich bin da... Wo, wo, wo, wo, wo? Hier drinnen Ach ja, das hab ich gerade schon da reingelegt, Alter. Verbrennen die Scheiße. Ja, verbrennen, verbrennen. Ja. Mach die Taschenapause. Ta jetzt Taschenapause. Ja. Und nicht mehr bewegen. Nicht. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Okay. Ey, Baby, Baby. Ey, mein Herz, mein Herz. Bleib hier drin, bleib hier drin. Bleib hier drin, bleib hier drin. Bis ruhig. Okay, Taschenapause an. Bist du bereit? Was passiert jetzt? Guck dir den Moffanger an! <lacht> äh. Wir packen die Scheiße in den Ofen. Der schmeißt rein da. Hey. Uh. Alter! Okay, komm. Wir müssen jetzt hoch. Wir müssen jetzt hoch. Ja, wir verbrennen die, Alter. Ja, komm. Wo ist der Vordereingang? Hier, ne? Ne. Hier, Kann man, komm. Ja? Ich hab ihn. Yeah. What? Why? Why would you burn the girl? <lacht> Just <kind of> <lacht> hey, voll easy das game. GG. Ja, how to handle this? You can't leave. In the meantime, I have an easy job for you. Just lay there while we try some experiments. <lacht> <lacht> das, das true ending? Du kann, weil du kannst dich auch dafür entscheiden, das Mädchen mit in den Van zu nehmen Und dann fahrt ihr damit weg Okay Hey, ich glaube, wir haben es durchgespielt, ne? Das waren 15 Minuten Ne, ich schief ja. von dem Spiel des Spiels unter 20 Minuten durch Das waren 15 Ja, ja ich würde sagen, äh, wir sind weg, ne? Wir haben es durchgespielt, nie wieder <lacht> Ne, wir müssen es noch mindestens einmal durchspielen Und dann packen wir das Mädchen in den Van, damit wir es auf 100% bekommen, das Spiel Ah ja ja, witzig, ne? Ja, easy. Ja, ich würde sagen, Daumen hoch. <lacht> okay, <lacht> ich bin weg, ciao.